Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Good Old Times. Ja, nicht wundern, ich habe etwas weitergebaut offscreen, ähm, damit wir hier in der Good Old Times Season noch ho hoffentlich einen fertigen äh, Flughafen sehen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich gemacht habe. Ich habe hier unten die Gepäckausgabe erstellt. Ähm, ich habe allgemein hier diesen Bereich ähm, erstellt. Ähm, ich habe oben ähm, diese Gates angeschlossen, jeweils mit einem Warteraum mit einer Schlange, jeweils mit drei Gates-Schaltern. Ja, so sieht eigentlich jeder Raum aus. Und das wollte ich eigentlich hier oben fortsetzen, komplett. Was ich zusätzlich gemacht habe, äh, ich habe das ganze Paketbandsystem erstellt. Das heißt, dass die ganzen Paketbänder, auch die, wo hier, ähm, die, wo hier außen liegen, alle samt angeschlossen. Und, ich weiß nicht, ob das in der Folge noch war, ich habe äh, Treibstoff hierher geholt, ich habe die, ähm, Hangars befüllt mit Wägen. Und, ich hätte fast schon gesagt, dass wir anfangen, die ersten Flüge reinzuholen. Dass wir das einfach mal testen, wie das funktioniert. Wir haben hier die Lufthansa. Mit einer Boeing 747. Oha, das ist äh, krass. Abflugslot Any. Das ist okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir von der Lufthansa ein paar nehmen. Einmal eine ganz große. Oh, eine Boeing A380. Nehmen wir noch mit. Eine Boeing 787 können wir noch mitnehmen. Eine A350 nehmen wir mal mit. 737 können wir nehmen, 2747er, sowas hier eine A350 nochmal, nochmal eine A350. Ich möchte mal gerne nur große Maschinen sehen. Ja, machen wir noch am Abend. Um, Flub PM, da können wir hier. Warum geht denn das immer hoch? Da können wir das so machen: Angebote und Verhandlungen, okay. Alle annehmen? Nein. So. Welche Gates sind denn angeschlossen? Muss ich erstmal gucken. Okay, ich fange oben an zu zählen, ist aber auch komisch. Also, angeschlossen ist Gate 5. Gate 5 bis 13. Okay. Gate 5 bis 13. Kriegen wir hin. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele angenommen. Hier haben wir noch eine gelbe. Passt ja, gut. Dann haben wir hier die fünf. Ich weiß halt nicht, wie lange die Flugzeuge immer so brauchen. Bis die äh, hier die Passagiere getauscht haben. Ich sage jetzt mal einfach, jedes Flugzeug bleibt drei Stunden da. Oder auch vier. Die großen bleiben vier. Die kleinen bleiben drei. Das ist eine große, also die bleibt wieder länger. das, das ist auch eine große, die bleibt auch länger. Das ist eine kleine, die bleibt drei Stunden da. Das ist wieder eine ganz große. Das ist eine kleine. So. Dann schieben wir das mal nach da. Das ist eine kleine, da reichen zweieinhalb. Nur die braucht drei Stunden. Braucht auch drei. Ich probiere das einfach mal. Ich weiß nicht, wie die... wie das Spiel mittlerweile tickt. Müssen wir austesten. Ich hätte mal gesagt, so passt's. aber oh, jetzt noch die Evening. Das sind gab alles große, die können von mir aus viereinhalb da bleiben. Huch. So. Warte mal, ich kann doch hier irgendwo... Flugmanagement. Äh, Betriebsstart Landebahn. Ah. Okay. Wir haben hier 36 RL. Und 35 R. Das ist für Abflüge. Achso, das ist Abflüge, das ist Ankünfte. Ah, okay. Könnten wir eigentlich auch umdrehen, oder? Das, das hier ist für Ankünfte. Und das für Abflüge. So. Betankungsdienst. Okay, Wartung... Okay, ich kann jetzt aber nicht äh, direkt sagen, wo die jetzt landen. Das ist okay. Oh. Wieso sehe ich jetzt hier den Namen nicht? Achso. Weil da muss ich wahrscheinlich hin... Naja, ah okay. Das ist Anreise, das ist Abreise. Okay. wir ein bisschen schneller. Okay, noch kommen keine. Leute, wahrscheinlich gilt das erst ab dem, nächst, ab dem nächsten Tag. Lass' wir mal schauen. Ja, da kommen keine Leute raus. Ah, gucken wir mal. Was ist das? Mindestens ein zugewiesener Gateschalter erforderlich. Ja, Okay. Sektor ist isolated and unreachable. Ja, ist okay. Kriegt ihr trotzdem hin. Wieso halten die eigentlich hier hinten? Und wenn ihr das so habt, dann machen wir die Anreise. Halt weg bis hierhin. So, dann müsstet ihr ja eigentlich hier vorne halten. Wieso haltet ihr dort hinten? Achso, wegen dem Zaun. Ja, von mir aus. So, wir müssen jetzt einen Tag abwarten. Wann kommt denn der erste Flug? Klar, um 6 Uhr morgens. Ja? Ja. ja, Warte mal, wenn wir da jetzt Pause machen. Lufthansa hat ja... Best nee. Ganz früh am Morgen. Warum möchten die das nicht? Muss ich das erforschen, dass ich einen Nachtflugbetrieb machen kann, wahrscheinlich. Komm, ich will das jetzt noch schnell sehen, ob das funktioniert. Immer noch keine, immer noch keine. Um 6 Uhr kommen die Ersten. Okay, warum ruckelt das denn jetzt gerade so? Ich hab nicht viel... Ich hab nicht viele FPS. Komisch. Also stabil ist das Spiel immer noch nicht. Auf jeden Fall nicht auf äh, XXL-Maps. haben ein bisschen schneller idee Das ist dem und dem zugewiesen und das ist dem und dem zugewiesen. Okay. Das dem, das dem. Ich glaube, hier stehen ein paar zu viele von den Teilen. Okay, egal. Das ist dem und dem. Macht überhaupt keinen Sinn, wie das da angeordnet ist, aber... kriegen wir hin. So, wir haben ein Uhr. Bin mir nicht sicher, wann die kommen, aber ich denke, drei Stunden vorher sollten die ja schon anreisen. Das heißt, äh, um drei wäre das. Oh, also, entweder kommen sie jetzt mit dem Bus oder mit dem nächsten. die auch durchfahren, denke ich mal mit dem nächsten. Oh. Bin ich gespannt. Ja, da kommen schon mal welche. Was, was, was? No checked bag, okay. Checked bag is carried. Umwelt ist hier ganz, ne, was? Lufthansa mit Gate A5. Hunger? Oh, Hunger, ups. <lacht> Habe ich vergessen. Ach du Heilige. Okay, jetzt strömen sie rein. Okay. Was ist jetzt mit dir? Ach du Hä, Leute, seid ihr blöd? Hier geht's hoch. Was, was, was, was, was, was, was, was, was? Economy haben keine Warteschlange an einem Sicherheitscheck, der zu diesem Gate führt. Ew, oh, da fehlt der Eingang. Du hast vollkommen recht. Äh, schnell, Tür, Tür... Alter, was ist das denn? Was, was, was, was, was genau macht mir da? So, wieso steht denn ihr da so blöd in, in der Gegend rum? Ach du Alter! <lacht> <lacht> <lacht> äh. Was, was, was, was, was, warum gehen die denn alle wieder? Per pursuing LRT Plattform. Frustration, Umwelt, Hunger, Blase, Ausruhen. Alter! Okay, gut. Ich würde mal sagen, das war's für die Folge. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch was. Ciao!